Jetzt folgt ein Vortrag von Oliver Schmidt, FOSS hoch 5, ein Praxisbericht eines Serversystems mit Open Source GIS. Ähm, da wird er berichten, was er für Erfahrungen gesammelt hat äh, mit dem Betrieb verschiedener FOSS produkte auf einem Server. Äh, nach dem Talk wird es noch eine Fragesession geben. Die ziehen wir dann über die angekündigte Zeit des Talks drüber raus, weil die parallelen Talks dann ja sowieso schon begonnen haben und die Lightning Talks dann erst um 12 Uhr folgen. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit dem Vortrag FOSS hoch 5. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Foshoch 5, Praxisbericht eines Serversystems mit Open Source GIS. Zunächst ein paar kurze einleitende Worte zu mir. Ich bin Diplomgeograph und ähm, habe im Studium an der Uni Trier äh, viele Kenntnisse in der Verarbeitung von zahlreichen Geodaten, vor allem im Bereich Fernerkundung und Meteorologie sammeln können und bin seit 2014 beim Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation in Koblenz tätig und äh, betreue dort ein Servicesystem, das äh, WMS, WFS-Dienste und auch Inspire-Dienste bereitstellt und dieses System betreue ich seit 2015. Der Ausgangspunkt für dieses System, was ich jetzt hier vorstellen werde, war der, dass wir einen Datenimport, eine Datenhaltung und eine Datenbereitstellung wollten, die ausschließlich mit Open Source Software durchgeführt werden soll. Die Basistechnologie soll auch keine Kosten verursachen, keine Lizenzkosten sind dort eigentlich so die Anforderungen gewesen. Und wir möchten natürlich eine hohe Performance und Verfügbarkeit dieses Systems haben. Ähm, ebenfalls muss das System einfach zu skalieren sein. Wir möchten ja nicht, dass wir in irgendeiner Form äh, irgendwann merken, okay, wir hätten vielleicht doch mehr CPU oder mehr RAM gebraucht und können dann nicht mehr ähm, das System erweitern. Das möchten wir natürlich vermeiden. Ganz klar müssen natürlich auch die OG OGC-Standards unterstützt werden. Ähm, das, äh, denke ich, versteht sich fast schon von selbst. Allerdings sollen natürlich auch die Standards äh, fast voll unterstützt werden. Wir möchten nicht irgendwie eine Zwischenlösung, wo irgendwie die Capabilities von einem WMS nicht stimmen oder was auch immer, sondern das soll natürlich alles dementsprechend, wie es die OGC auch fordert, damit es eben nicht zu Problemen in irgendwelchen anderen GIS-Clients kommen kann. Wir wollten eigentlich auch immer vermeiden, dass wir irgendwie Software selber entwickeln, um halt ja, bestehende Produkte nutzen zu können. Und ähm, ja, wie man sich vorstellen kann, die Eigenentwicklung von Software, gerade halt auch im Geo-Umfeld macht, mittlerweile eigentlich keinen Sinn mehr bei dem, bei dem Angebot, was es am Markt gibt. Jetzt möchten wir mal so einen kleinen Blick auf die Hardware legen. Ähm, zunächst einmal ist es so, dass alle Server, die wir nutzen, virtualisiert sind, das heißt, sind alles virtuelle Maschinen, die natürlich den entsprechenden Vorteil haben, ich kann sie verschieben, ich kann sie klonen, ich kann sie erweitern, also ich kann mehr RAM, mehr CPU, mehr Speicherplatz, das ist ja alles kein Problem. Bei einem dedizierten Server ist halt dann doch schon eher das Problem, dass dort ähm, natürlich irgendwann eine Hardware-technische Grenze erreicht ist und ich halt tatsächlich Hardware aufrüsten müsste. Und das ist bei einer virtuellen Maschine ein bisschen einfacher, solange das natürlich die äh, Farm, die Server-Farm unten drunter unter der virtuellen, unter der virtualisierten Maschine auch mitmacht. Die Ressourcen, die ich benötige, sind natürlich immer abhängig von der Aufgabe des jeweiligen Servers. Heißt, aber auch im anderen äh, Umkehrfall, ich habe Minimalanforderungen, die in der Regel nie und nimmer ausreichen werden, wenn ich ein solches Produktivsystem aufbaue. Das heißt, wenn man irgendwo liest, Minimum Requirement, 2 äh, GB, das wird nie reichen. Ja. Äh, dementsprechend muss ich natürlich auch in der Lage sein, so ein Serversystem bei gestiegenen Anforderungen erweitern zu können. Das heißt wenn ich merke, ich brauche mehr RAM oder ich brauche mehr Speicherplatz, dann muss ich in der Lage sein, das auch erweitern zu können. Jetzt möchte ich mal gerade so ein bisschen den Blick auf die Hardware lenken, die wir hier bei uns auch im Einsatz haben. Das ist einmal ähm, ein, ja, ich sag mal schon recht komplexes System. Da sehen wir hier auf der linken Seite mal so ein paar beispielhafte Eingabedaten. Das ist einmal die AFIS, die Atkis und die ALKIS-DHK und auch noch die VBORIS-Daten. Und die verschiedenen Informationen, die verschiedenen Geodaten, die wir haben, werden bei uns äh, in den Server PN1, das ist ein interner äh, Prozessierung, Server Processing Node bedeutet PN jetzt hier in diesem Kontext, ähm, werden importiert entweder als Shapefile, als NRS-Datei oder als CSV und werden dann dort ähm, mittels verschiedener Skripte ähm, in die Datenbank eingespielt. Und ja, wenn wir uns das jetzt anschauen, dann haben wir natürlich hier ähm, verschiedene Hardware-Requirements und da sehen wir halt hier, dass der PN1 mit 8 GB RAM und 8 CPUs ausgestattet ist. Ähm, es ist so, dass halt dieser Server zwar sehr viele Aufgaben parallel durchführt, aber das sind immer kleine Aufgaben, kleine Schritte. Also zum Beispiel der Alkis-Import benötigt ähm, zwar sehr viele parallele Schritte, Allerdings sind zum Beispiel die XML-Dateien, die wir importieren, immer recht klein, sodass die relativ schnell abgearbeitet sind. Ähm, die 8 gigabyte grenze überschreiten wir gar nicht. Also wir kommen gar nicht in die Region, dass wir 8 Gigabyte voll ausnutzen. Von daher würde auch 16 Gigabyte hier wenig Sinn machen. Ähm, Im Gegensatz dazu, eins unten drunter, steht der Server PN2. Das ist äh, ein Server, der im äh, externen Netz steht und der mit 64 GB RAM und 8 CPUs ausgestattet ist. Und dieser Server wiederum beheimatet Hale für die Inspire-Datentransformation und äh, den Degree 3 eben auch für die Bereitstellung der Inspire-Dienste. Und hier benötigen wir tatsächlich die 64 GB, weil Hale bei einer Datentransformation nach Inspire sehr viel Arbeitsspeicher benötigt. Dementsprechend macht es auch Sinn, dass man dort an dieser Stelle halt einen Server mit viel Arbeitsspeicher bereitstellt. Hier sind die acht CPUs wiederum das, was wir selten erreichen, weil hier parallele Aufgaben doch eher seltener sind, wenn sie vorkommen, werden aber auch die acht CPUs ausgenutzt. Die nächsten beiden Server, die äh, sind exakt gleich ausgestattet. Das sind nämlich die Server DB1 und DB2. Das sind so beiden Datenbank-Server-Datenbankknoten. Beide mit Postgres 11 und Postgres 2.5 ausgestattet. Und auf diesen äh, haben wir mit vier CPUs und 32 GB RAM eine ganz andere Ausstattung. Und die ähm, Server mit 32 GB RAM auszustatten, bedeutet aber auch, dass man die Konfiguration entsprechend anpassen muss. Dazu aber dann später mehr. Jetzt schauen wir uns mal die beiden ähm, Bereiche der Anwendungen an, nämlich den Map-Server und den Degree 3. Da haben wir beim Map-Server den AP1 und den AP2, ähm, die mit jeweils 8 GB RAM und 4 CPUs ausgestattet sind. Und bei den Knoten für den Degree 3 ist es so, dass wir dort mit 16 GB RAM und 4 CPUs äh, ins Rennen gehen. Ähm, da ist es halt wirklich so, dass die 16 GB von dem Degree auch genutzt werden, zum Beispiel bei komplexeren, größeren Anfragen. Der Map-Server wiederum im Gegensatz hierzu nutzt die 8 GB RAM in der Regel gar nicht aus. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass diese 8 GB RAM jemals vom Map-Server beansprucht werden. Im Gegensatz dazu braucht der Degree äh, die 16 GB ja, ab und zu auch schon mal zur Verfügung. Zu guter Letzt haben wir noch zwei Maschinen, die als Lastverteiler existieren. Das eine ist der Balancer. Der hat 4 GB RAM und zwei CPU-Cores und ähm, der macht nichts anderes als im Prinzip Apache-Anfragen, auf die jeweiligen äh, Application-Server zu verteilen und umzuleiten und deswegen reichen hier eben diese, äh, diese Hardware-Komponenten auch aus. Gleich äh, konfiguriert haben wir den DB-Pool mit 4 GB RAM und 2 cpu kost Das ist ein Datenbank-Pooler, also ein Lastverteiler für die Datenbanken. Der ist derzeit nicht im Betrieb, da äh, aber auch später zu mehr. Und ähm, wir haben ihn erstmal so konfiguriert wie den Load Balancer, aber auch da muss ich natürlich zeigen, ob dieser Server eventuell mehr oder vielleicht auch mit weniger Hardware-Ressourcen auskommt. Zur Basistechnologie, da haben wir uns für Debian GNU Linux 10, also die Version Buster, entschieden und das Ganze ist ohne grafische Oberfläche installiert, um eben ähm, ja, die ganzen grafischen Elemente uns zu schenken. Die müssen nicht gerendert werden, die brauchen wir auch nicht, äh, was immer auf einem Server mit LibreOffice und Firefox. Deswegen einfach ohne grafische Oberfläche, Minimalinstallation. Ähm, Apache noch dazu und SSH natürlich nicht vergessen. Ähm, und dann reicht das. Mehr brauche ich nicht auf diesem Server. Ähm, und alles andere installiere ich mir sowieso nach. Eine erhöhte Betriebssicherheit, das ist halt so eine ganz wichtige Sache. Und das ist das Schöne, das bietet mir Debian, denn Inkompatibilitäten zwischen der Fachsoftware und dem Betriebssystem sind fast ausgeschlossen, weil Debian als sehr konservative ähm, Distribution eigentlich darauf achtet, dass halt äh, in allen Paketen, die sie bereitstellen, keine Inkompatibilitäten oder sonstigen Probleme auftreten. Das Ganze ist natürlich sehr gut, allerdings auf der anderen Seite habe ich dafür dann halt öfters auch Softwarepakete, die schon ein, zwei, drei Jahre alt sind, weil somit Debian sicherstellen kann, das läuft jetzt 100% wirklich mit dieser Version. Und wenn mir das dann noch ein bisschen zu konservativ ist, dann sollte man bei der Paketsuche von Debian auch mal in die Backports schauen. Die Backports sind äh, ebenfalls von Debian getestet. Das ist auch äh, darauf äh, getestet, ob das kompatibel ist, ob es läuft. Allerdings gibt Debian hier nicht die Garantie, dass es funktioniert. Das heißt, man hat dort eine aktuelle Softwarekomponente, Beispiel Mapserver 7.6, aber ähm, Debian gibt da nicht mehr die Garantie, dass das 100% und auch wirklich funktioniert. Aber tatsächlich ist es so, ich habe es bisher nicht erlebt, dass ähm, eine Software aus den Backports nicht funktioniert hätte. Ja, jetzt sind wir ein bisschen in Afrika angekommen. Um, the Big Five. Eigentlich sind das ja hier diese fünf netten Tierchen. Um, zum Schluss haben wir ja eigentlich auch so einen kleinen Zoo an Software bei uns auf diesem System. Und dieser Zoo muss ja in irgendeiner Form auch zusammengehalten werden. Deswegen halt jetzt mal die Anspielung auf die Big Five. Und um, ja, fangen wir mal oben links an bei diesem netten Elefanten. Das ist natürlich bei uns PostGIS. Das also ist jetzt nicht so schwer gewesen, die Assoziation. Uh, unten haben wir dann das Nashorn, das ist Postnass. Und äh, dann gibt es hier diesen Büffel mit, mit seinen Vögelchen auf dem Rücken, das ist Hale. Büffel ist ja immer sehr widerstandsfähig und, und Hale macht da auch sehr viel. Also steht auch da sein, sein Mann, sein Büffel. Und dann haben wir hier unten einen äh, wunder wunderschönen Löwen. Und das äh, passt meiner Meinung nach eigentlich zu diesem Map Server-Logo. Ja? So, der Löwe lebt in der Savanne und ist immer am Flusslauf immer unterwegs und guckt da, was es da gibt. Und dann haben wir hier oben noch einen Leoparden. Äh, das ist dann jetzt Degree. Das ist mir jetzt nicht so eingefallen, aber ja, passt jetzt. Schauen wir mal auf PostgreSQL und Postgis. Ähm, hier ist es grundsätzlich so, da kann man ganze Vorträge und Bücher zu füllen. Das will ich jetzt nicht machen. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen da durch, wie wir das durchführen. Und es ist so, dass wir immer eine Vorlage-Datenbank mit der PostGIS-Erweiterung ähm, in der Datenbank liegen haben und so relativ schnell eigentlich durch ähm, diese Vorlage-Datenbank eine neue PostGIS-Datenbank erstellen können. Wenn man dann ähm, Daten importiert und auch wieder Daten exportieren möchte, dann ist es ähm, immer ratsam, dass man das in verschiedenen Datenbanken auch trennt. Ja, äh, wir haben eine Datenbank, in die wir importieren und wir haben eine Datenbank, aus der wir exportieren. Zwischendrin findet eine Modifikation statt, durch Shell-Skripte durchgeführt und diese Modifikationen äh, sind halt teilweise so umfangreich, dass halt eben äh, das nichts, fast nichts mehr zu tun hat mit dem, was reingekommen ist. Deswegen ist es sinnvoll, eine eigene Datenbank anzulegen, was den Export halt ungemein vereinfacht. Wenn wir halt eben ein solches System haben, wo wir sagen, okay, wir trennen die Datenbanken, dann muss man natürlich auch logischerweise die User trennen. Und das haben wir hier gemacht. Es gibt getrennte Datenbank-User für den Import, die Bearbeitung und die Dienstebereitstellung. Und das hat natürlich den Vorteil, ich kann die Lese- und Schreibrechte steuern. Ja, ich muss mir keine Gedanken machen, dass ich jetzt irgendeine Datenbankverbindung habe, die eventuell offen ist oder wo halt irgendjemand Schabernack mit könnte. Nein, dann nehme ich einfach halt einen nur lesenden Benutzer, der keine Schreibrechte hat, der keine Rechte hat, irgendwas anderes zu tun, als die Datenbank dort zu lesen und trage diesen Benutzer als Datenbankbenutzer im Degree oder halt eben auch im Map-Server ein. Natürlich muss man das in irgendeiner Form orchestrieren, das macht man über Shell-Skripte und das zeige ich jetzt mal gerade anhand der nächsten Grafik. Ähm, jetzt zunächst einmal so diesen groben Ablauf, das ist jetzt mal am Beispiel der Erstellung des Dienstes Karte RP. Wir sehen oben links kommen die Daten aus der ADKIS-DHK, und werden über einen äh, Rsync auf den Server PN1 kopiert, Dort werden sie in einem Verzeichnis abgelegt und ähm, im zweiten Schritt äh, wird ein Cronjob aktiviert, der nichts anderes tut, als äh, im Prinzip über OGR die Daten in die ADKES-Datenbank zu schieben. Ähm, in einem dritten Schritt wird von dieser ADKES- Datenbank eine 1 zu 1 Kopie angelegt. Die bekommt dann ein, eine, eine entsprechende Benamung, dass ich die auch wiederfinden kann, hier in diesem Beispiel mit Jahr, Monat, Tag. Und in dieser Datenbank findet jetzt der vierte Schritt statt in dieser neuen Datenbank und dort werden die Modifikationen gerechnet, sowas wie Generalisierung und so weiter und so fort. Das Ganze dauert dann seine Zeit, macht, äh, macht jetzt erstmal nicht zur so Sache wie lange. Und im fünften Schritt äh, findet dann der Export dieser Datenbank, dieser modifizierten Datenbank statt, ganz klassisch über PG-Dump zum Beispiel zu den Servern DB1 und DB2, die dann dort wieder per über PG-Restore wieder eine Wiederherstellung durchführen und schlussendlich hängt dann der Map-Server wieder an diesen Servern DB1 und DB2 dran ähm, und gibt die ganzen Dienste wieder nach draußen ins Internet. Erstmal an den Load-Balancer und der dann halt ins Internet. Vielleicht nochmal den Schritt 5 ein bisschen genauer beleuchtet, weil der eigentlich so ein bisschen ähm, ja, die ganze Magie beinhaltet, sage ich mal. Ähm, Im Export passiert Folgendes. Wir möchten ja eigentlich vermeiden, dass wenn eine Datenbank neu ähm, eingespielt wird, beziehungsweise neu auf den, ähm, auf den Server kommt, auf den DB1 und DB2, wo er die Präsentation der Map-Server dann dranhängt. Da möchte ich ja nicht, dass diese Datenbank mal weg ist, weil da gerade ein Restore läuft. Und ich möchte auch nicht eine unterschiedliche Datenaktualität haben. Ich kann nicht in der einen Spalte schon die neuen Daten haben und in der anderen Spalte habe ich noch die alten Daten. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja einen gleichen Zustand haben in allen Tabellen, in allen Attributen. Und deswegen muss ich natürlich dort irgendwie was überlegen. So, und da ist es sehr ratsam, dieses Verfahren ähm, so zu gestalten, wie wir es hier gemacht haben. Also wir haben im ersten Schritt oben links hier in dem Kreuz auf der rechten Seite den Dump äh, wieder, der in einer Datei geschrieben wird und über scp auf DB1 und DB2 kopiert wird. Und da liegen jetzt die Dateien da rum. Und jetzt triggert ein Skript, das auf dem PN1 liegt, ein Skript wiederum auf dem DB2, und DB2 DB1 und DB2. Und dieses Import-Dump-SH-Skript äh, macht nichts anderes, als im Prinzip die Datei zu nehmen und sie per pg in eine Datenbank mit dem Suffix TMP zu schreiben. Und das kann seine Zeit dauern, Es ist egal, ob das jetzt eine Minute dauert oder eine Stunde oder einen Tag, der macht jetzt diesen Restore und das läuft. Und wenn das fertig ist, dann ist im Prinzip so, dass dann das Import-Dump-Skript ähm, die Datenbanken umbenennt. Und im ersten Schritt, das ist jetzt unten links in dem Kreuz zu sehen, wird die Unterstrich-Old-Datenbank äh, gelöscht. Ich habe also noch TMP und den eigentlich, die eigentliche Datenbank, die präsentiert werden soll. Und im letzten Schritt wird dann eine Umbenennung von der eigentlichen Datenbank in Old durchgeführt und äh, von TMP in den Zielennamen, in die aktu jetzt aktuelle Datenbank. Das Umbenennen dauert, keine Ahnung, weniger als eine halbe Sekunde. Nach außen hin bekommt das eigentlich kein Nutzer mit. Und wenn man das ganze Ding noch nachts macht, dann hat es eh keiner gemerkt. Das ist halt eben ein Verfahren, was sehr äh, sicher ist und wenn da irgendwas schief geht, habe ich immer noch meine Old-Datenbank und kann die durch einfaches Umbenennen wiederherstellen und kann die Daten wieder nutzen. Nun, jetzt natürlich mal die Frage wenn ich halt so ein System halt habe, wie komme ich eigentlich auf diese einzelnen Daten, wo ich jetzt am Anfang mit der Hardware da sagte. Ja? Der größere RAM zum Beispiel ist nur sinnvoll, wenn auch die, wenn die Konfiguration entsprechend angepasst wird. Und ich glaube, bei PostGIS oder Postgres-Konfiguration, das ist immer so ein Thema, da sind sehr viele Leute immer ein bisschen unsicher, wo muss ich denn jetzt hier an diesen 1000 Schrauben stellen. Wenn man sich einmal die Postgres-Conf angeschaut hat, da stehen halt viele Sachen drin und da kann man Bücher lesen und das Internet auf links drehen, da findet man immer wieder irgendwelche Antworten, aber meist ist es so, dass diese Informationen einfach ähm, einen erstmal überfluten. Und einen guten Anhaltspunkt für einige Einstellungen bildet ähm, das Online-Tool PGTune, kann man sich auch lokal installieren, wenn man das möchte, und PGTune ist eigentlich recht simpel, man gibt hier die Parameter von seinem System ein und man bekommt hier auf der rechten Seite dann angezeigt eine beispielhafte Postgres-Conf äh, raus und man kann dann dort diese Daten... Ähm, einfach in seiner Conf-Datei eintragen und dann mal schauen, ob das System besser läuft, ob es was gebracht hat. Und in den meisten Fällen ist es so, dass es halt wirklich ähm, dann eine sehr gute Performance-Steigerung gibt. Also weg von den Standardeinstellungen und hin zu optimierten Einstellungen. So, und dann schauen wir uns natürlich auch mal jetzt so ein bisschen den Import an wenn wir halt äh, uns das so anschauen, haben wir halt sehr sehr viele Importe, die über den äh, OGR Postnass treiber laufen, nämlich Alkis und Adkis. Schauen wir uns mal beim Alkis an, wie wir das durchführen. Dort nutzen wir für den Alkis-Import den Norbit-Alkis-Importer, Norbit äh, auch inklusive dem post wobei wir dort natürlich nicht alle äh, einzelnen Schritte benötigen, also habe ich einfach diese post skripte äh, aus dem Post-Processing rausgenommen, sodass ich mir die Rechenzeit einfach sparen kann. Die Postleitzahlen, die benötige ich für einige... Produkte und Dienste, sodass wir die halt entweder einmal aus den Hauskoordinaten nehmen oder bei neu gebauten Gebäuden dort eine Verschneidung mit den Shape-Dateien der OpenStreetMap durchführen. Die haben wir noch ein bisschen ähm, verbessert, angepasst. Es gibt da so ein paar Gebiete, die sehr sehr ähm, interessante Führungen von Postleitzahlengebieten haben. Da haben wir dann noch mal reingeschaut in die Shape-Dateien, die angepasst und die dann halt in unseren Server mit überspielt. Anschließend nach diesem Import findet noch eine Berechnung der Flurstücksabschnitte statt. Das ist ein Algorithmus, den hat Norbit für uns mal geschrieben und entwickelt. Diese Informationen werden dann für andere Dienste noch benötigt. Zusätzlich haben wir noch 15 eigene post skripte die wir geschrieben haben für Dienste, zum Beispiel den alkis vereinfacht Dienst von der ADV, ähm, aber halt auch Geokodierungsdienste, die bei uns äh, genutzt werden. Und diese Informationen äh, werden natürlich dann nochmal gesondert äh, erstellt. Und... Wenn wir uns mal auf die Laufzeiten schauen, das ist schon, das ist schon ein Brett. Ja, also wir haben den Alkis-Import, der läuft schon 16,5 Stunden, dann haben wir das Post-Processing, das läuft nochmal eine ordentliche Zeit. Zum Schluss sind wir 96 Stunden beschäftigt, um Rheinland-Pfalz komplett zu importieren. Post-Processing durchzuführen, unser eigenes Post-Processing durchzuführen und den Dump und Restore auf den neuen Datenbanken durchzuführen. Hier gibt es sicherlich noch Optimierungspotenzial, aber das ist jetzt erstmal so der Stand, ähm, mit dem wir halt arbeiten müssen. Die Alkes-Produkte, die wir halt daraus generieren, möchte ich nun mal gerade zwei Stück zeigen. Das ist jetzt hier auf der linken Seite der Dienst Liegenschaften RP. Das ist ein Basisdienst, der beinhaltet nicht alle Informationen, die das Alkes... Beinhaltet. Das ist auch nicht die offizielle Liegenschaftskarte, denn dieser Dienst hat eine Monatsaktualität, ist aber von seiner Darstellungsqualität her eins zu eins das, was auch die Liegenschaftskarte zeigt. Es ist also keine grafische Verschlechterung oder irgendwie eine, eine, eine Simplifizierung von irgendwas. Es ist im Prinzip original Alkis, aber es findet hier eben nicht die komplette äh, Darstellung aller einzelnen äh, Informationen statt. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Dienst Alkis vereinfacht und dort die Flurstücke und die Gebäudebauwerke. Und ähm, auch dieser Dienst wird eben in diesen 15 äh, eigens erstellten Post-Processing-Schritten abgeleitet. Dann haben wir einen Dienst, der, denke ich mal, einigen bekannt sein dürfte. Das ist der Dienstkarte RP. Ähm, der wird aus dem Basis-DLM abgeleitet. Und hier ist es so, dass wir halt einmalig einen Erstimport durchführen. Meistens ist das so: einmal im Jahr gibt es einen Erstimport und ab dann wird dieser Dienst mit täglichen Differenzupdates versorgt. Das Ganze läuft dann übers Basis-DLM mit den Daten die halt einfach nur über das reine OGR PostNAS importiert werden. Hier kommt jetzt nicht der Norbit Importer mit dem ganzen Alkis Post processing zum Tragen, das würde ja keinen Sinn machen, deswegen wird hier im Prinzip einfach nur der normale PostNAS Import genutzt. Das Post-Processing und die Generalisierung dieser Daten dauert in etwa zwei Stunden, das ist ähm, durchaus annehmbar, das, damit kann man halt auch arbeiten. Äh, das kann man auch in einer Nacht locker rechnen, ohne dass man da jetzt in irgendeiner Form Probleme bekäme. Das Ganze führt dann zu einer tagesaktuellen Darstellung der Karte RP und somit halt auch des äh, Basis-DLMs. Und diese Karte RP wird auch genutzt als Grundlage für die Darstellungen des Basis-DLMs vom LVGL im Saarland und im HLBG in Hessen. Dort heißt es dann Karte SL und ich glaube Hessen-Basiskarte oder so ähnlich. Und ähm, ja, dieses Verfahren ist jetzt schon seit vielen Jahren etabliert, wird auch immer wieder verbessert. Und nochmal gerade so eine kleine Impression davon. Auf der linken Seite sehen wir jetzt ähm, die ein Zoom-Level, das halt sehr weit draußen ist. Gehen wir ein bisschen näher rein, kommen sehr viele Informationen dazu. Wir haben auch noch äh, später mal noch zusätzlich die äh, Shade äh, noch dazu genommen, dass man so ein bisschen Schattierungen sieht, das ist eigentlich auch ganz nett, und äh, wenn man dann ganz nah ran zoomt, dann äh, kommen halt weitere Details zum Vorschein, und das Ganze ist dann halt schon sehr stark ähm, ja, detailliert, was man natürlich dann auf den größeren Zoom-Level nicht darstellen könnte. Man sieht jetzt hier in dieser Reihe eigentlich sehr schön auch die Generalisierungen, die hier stattfinden. Dann möchte ich kurz ein paar Sachen zum UMN-Map-Server sagen. Ähm, wir nutzen ihn auf äh, Debian 10 über die Backports mit der Version 7.6 haben natürlich damit dann äh, einige Möglichkeiten mehr, gewisse Dinge durchzuführen. Ähm, was wir halt so in den letzten Jahren festgestellt haben, Map-Files können sehr schnell sehr lang werden. Äh, da bietet es sich an, wirklich mit den Includes zu arbeiten, die der Map-Server ermöglicht. Das Ganze ist natürlich toll, wenn ich halt zum Beispiel meine Metadaten äh, in so ein Include-File auslagere, dann kann ich halt dort diese zentralen Parameter in einer Datei ändern und muss nicht durch keine Ahnung, 50, 80 map files durch. Wir haben eigentlich über all die Jahre festgestellt, dass der Map-Server ein performantes Antwortverhalten besitzt. Ähm, er lastet das System relativ gering aus, da der Map-Server-Prozess auch ja, keinen großen Footprint im System hinterlässt. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, grundsätzlich, äh, das nochmal als Tipp, äh, wenn man... Indizes erstellt, sollte man immer dabei dran denken, wenn ich Attribute über ein WFS abfragen möchte, äh, bitte, bitte auch da immer ein Index drauf. Sonst kann es das sein, dass halt ein Filter, der auf diesen WFS läuft, extrem lange braucht, sich totläuft, in Timeout rennt. Ähm, deswegen wäre da immer die Empfehlung, im Zweifel Index auf die meisten Attribute, die man halt abfragt. Geometriespalten, dass man da einen Index draufsetzen, GIST oder ähnliches, das, äh, denke ich, ist selbstredend, aber ich will es hier nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Auch das führt natürlich dazu, dass halt gerade bei großen Daten die Performance sehr gut ist dann. Ähm, empfehlenswert ist grundsätzlich immer, eine Fassade für den Map-Server zu nutzen. In unserem Fall ist das eine FCGI-Fassade, um den Serverpfad zu verschleiern. Vorprozessierungen beschleunigen natürlich ein WMS und ein WFS im Gegensatz zum Beispiel zu einem Join im Map-File. Also wenn ich da anfange, im Map-File zu joinen und zu machen und zu tun, dann braucht halt einfach der Map-Server viel länger, um halt den Dienst entsprechend zu rendern. Bei einem WFS, der sehr viele ähm, Features beinhaltet, wird es immer angebracht, halt äh, mit dem WFS Max Features zu arbeiten. Wir haben dort zum Beispiel bei den meisten Diensten 100.000 als Beschränkung gesetzt. Das reicht auch in der Regel aus. Wenn man aber dann jetzt sagt, hm, ich möchte eigentlich meine Features zählen, wie viele ich jetzt zu erwarten habe. Na, wenn ich einen Dienst automatisiert abfrage, dann geht das so nicht, dann kommt da auch wieder 100.000 zurück, wenn ich dann ResultType gleich Hits eingebe. Und wenn ich das möchte, dann muss ich diesen schönen Parameter ersetzen, der dann WFS Max Features Ignore for Result-Type Hits auf True zu setzen ist. Und dann funktioniert das auch. Dann bekomme ich halt eben die Gesamtzahl der Features zurück. Jetzt gehen wir in einen anderen Bereich, jetzt gehen wir mal zu Inspire rüber. Dort haben wir Hale Studio im Einsatz, das ist eine ETL-Software, die ist vergleichbar mit FME. Es ist im Prinzip eine Software, die wir nutzen, um halt die 3a-Daten, bzw. die Daten aus dem PostNAS-Schema auf Inspire zu mappen. Und dort findet auch dann anschließend eine Datentransformation statt, die in der GML-Datei abgespeichert wird. Und ähm, ursprünglich war es so, dass man die Mapping-Tabellen der ADV, die es da mal irgendwie vor Jahren gab äh, für Inspire, diese wurden in hell projekte überführt. Das heißt, man kannte dann in dem Moment den Weg von 3a nach Inspire. Ja, das war dann eindeutig modelliert, eindeutig beschrieben. Und wenn man dann halt diesen Weg nach, von 3a nach Inspire kennt und auch der Weg von 3a nach PostNAS bekannt ist, eben durch den PostNAS-Konverter, dann ist es eigentlich nur noch ein kurzer Weg zu sagen, okay, ich brauche jetzt nur noch das Mapping von PostNAS nach Inspire. Und das hat damals dann halt ähm, wie Transform für uns durchgeführt, das ist die Firma, die halt äh, den Hail support anbietet. Und ähm, somit hatten wir dann im Prinzip eine Möglichkeit, aus unserer PostNAS-Datenbank direkt ins Bayer-Daten zu rendern. Hier mal auf der linken Seite ganz kurz mal ein Ausschnitt aus einem solchen Mapping. Das ist das Mapping von Hale ähm, von aix nach kadastral parcel Und ähm, das Ganze führen wir natürlich nicht über eine grafische Oberfläche aus, sondern Hale wird dann bei uns über eine Kommandozeile. Ähm, Aufruf auf, ausgeführt und das Ganze machen wir mit einem kleinen Shell-Skript, was man hier auf der rechten Seite sieht und ähm, dann werden im Prinzip über dieses Tool die entsprechenden äh, Inspire-Datensätze errechnet. Damit transformieren wir alle Annex-Themen, ähm, die uns betreffen natürlich, ähm, und das sind im Prinzip dann alle Basis-DLM, DLM50 und DLKM-Themen, die wir damit transformieren. Anschließend äh, findet nach der Transformation ähm, ein Upload nach Degree 3 per WFST ähm, statt, und das Ganze haben wir extra in zwei getrennte Schritte geteilt, um eben Transformationsfehler zu vermeiden, die dann vielleicht eventuell direkt äh, in den Inspire-Dienst landen würden. Das wollen wir natürlich vermeiden, deswegen gibt es hier diesen getrennten Schritt. Ähm, zum Schluss möchte ich auch noch sagen, wir haben einen partitionierten WFST äh, wegen zu großer Datenmengen. Also wenn ich dem jetzt hier 6,3 Millionen Kadastel Parcels gebe, dem, dem Degree 3, äh, das ist zu viel, das funktioniert nicht. Deswegen haben wir einen partitionierten WFST gemacht. Das Ganze führte dann eben aber auch zu einer Anpassung des Degree-3-Quelltextes in unserer Installation. Ähm, da wurde halt ein Prüffeature ausgeschaltet. Jetzt gerade auch noch mal was zum Degree-3, den wir einsetzen. Ähm, das Ganze wird bei uns im Docker-Container ausgeführt. Äh, somit können wir relativ schnell den Degree auch austauschen gegen eine neue Version. Und jetzt zu dem, was wir dort geändert haben. Wir haben die Prüfung auf interne Referenzen deaktiviert, weil es eben sonst Probleme mit dem partitionierten WFST gäbe. Der Inspire Workspace für den Degree wird bei uns über das Dockerfile in den Container gemountet. Das heißt, der liegt bei uns auf dem Host-System und somit ist dieser erstmal persistent und kann auch bei Bedarf einfach ausgetauscht werden, ohne dass ich jetzt da irgendwas im Container nochmal machen muss. Ein Negativpunkt für den Degree ähm, ist die schlechte Performance beim Rendering der Inspire-WMS. Das liegt einfach an dieser sehr äh, verschachtelten Struktur des Inspire-Daten oder Inspire-Daten, wie sie in der Datenbank auch abgelegt sind, aber dazu später noch ein bisschen mehr. So, und wo es Big Five gibt, gibt es natürlich auch Little Five. Ähm, und die fünf kleinen Freunde, die wir haben, das ist einmal der Apache der Web-Server, das ist der Apache tomcat der Docker, ähm, PG-Pool 2 und zu guter Letzt geo -Health check Der Apache-Web-Server ist bei uns im Einsatz und ähm, ja, sämtliche HTTP- und HTTPS-Anfragen und auch das Load-Balancing ähm, nach außen werden über diesen Apache abgewickelt bei uns grundsätzlich. Wir haben da nichts anderes im Einsatz. Wir möchten natürlich damit vermeiden, dass wir da ähm, jetzt in irgendeiner Form sehr viele Konfigurationen irgendwo durchführen müssen. Ähm, wenn wir natürlich Konfigurationen haben, ähm, liegen die an einem zentralen Ort, aber auch hier machen wir den Trick, dass wir dort über Includes diese zentral in die Apache 2 Conf reinnehmen, weil sonst haben wir eine Apache-Konfiguration, die einfach zu lang und zu groß ist. Sollte es bei dem Problem mal irgendjemandem auftreten, wenn man einen WFS hat, der durch ein Substitute irgendwelche Ersetzungen machen soll, also wo der Apache irgendwas ersetzen soll, zum Beispiel ein Serverfahrt oder sowas, ähm, dann können halt WFS mit großen Features, mit vielen Stützpunkten ein Problem bekommen. Und da ist sowas wie Substitute Max Line Lengths, ein Parameter, den man sich anschauen sollte. Wir haben den hier auf 30 Megabyte gesetzt. Das reicht zum Beispiel für die Landesgrenze Rheinland-Pfalz über ein BFS, ohne Probleme rausgeben zu können. Wenn man solche Änderungen durchführt in der Apache-Konfiguration, muss ich die natürlich überall durchführen, also sowohl auf den Applikationsservern, wo der Apache läuft, als auch auf dem Load Balancer. Zum Tomcat, da bin ich eigentlich ganz schnell fertig, den nutzen wir nur für den Degree 3 im Docker-Container. Wir machen keinerlei Anpassungen an der Tomcat-Konfiguration. Alle Antworten und Anfragen werden durch den Apache-Server geleitet. Das heißt, zum Schluss ist der Port 8080 nach außen geschlossen. Der Tomcat ist bei uns in dem Falle nur Mittel zum Zweck, dass halt dort der Degree und ähm, äh, ja, dass der Degree sozusagen drin leben kann. Den Docker setzen wir ein im Umfeld von Degree 3 und geohealth check auch hier das, was ich eben schon gesagt habe: Die Datenverzeichnisse werden immer als externes Volume reingemountet und die Logdateien werden bei degree 3 im Container und auf dem Hostsystem abgelegt. Das Ganze hat natürlich dann einen entscheidenden Nachteil: Ich muss diese Logdateien an verschiedenen Stellen löschen. Und hier bietet es sich dann halt an, Logrotate erstmal auf dem Host einzurichten. Und ähm, dass man dann auch die Logs im Container löscht. Wir haben das jetzt auf fünf Tage gestellt. Das ist auch für uns vollkommen ausreichend. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Docker zuverlässig in der Anwendung ist. Es gibt auch kaum Leistungseinbußen. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt eine gute Software für solche Zwecke ist. PG Pool 2 ist bei uns äh, derzeit noch nicht im produktiven Einsatz es ist eine High-Availability-Lösung für Postgres-SQL und ist eine umfangreiche Konfiguration, bis der dann halt mal performant läuft. Und eine Alternative dazu ist pg-bouncer. Wie gesagt, hier sind noch deutlich mehr Tests und Untersuchungen nötig, um dazu was sagen zu können, aber das ist äh, etwas vielleicht für die nächste Foskis, wo man da mal ein paar, ähm, ja, neuere Erkenntnisse dann zu sagen könnte. Der GeoHealth-Check ist bei uns ähm, im Einsatz, um halt natürlich die Dienste, die wir bereitstellen, zu überprüfen. Ähm, es empfiehlt sich immer, diesen GeoHealth-Check nicht auf dem gleichen System zu installieren, das überprüft werden soll, sonst macht das nicht so viel Sinn, wenn es einen Serverausfall oder Ähnliches gibt. Nach Möglichkeit sollte man vielleicht das Ganze in einem anderen Rechenzentrum installieren oder wenigstens in einem anderen Teilnetz des Hosters installieren, äh, was natürlich dann äh, nochmal bei Ausfällen eben ja, einen etwas früher dann auch äh, warnt. Der Einsatz ist bisher noch testweise, allerdings möchten wir da in Kürze eine dauerhafte Nutzung vom geo check in Angriff nehmen. Jetzt noch kurzen Ausblick ähm, und auch auf weitere Entwicklungen. Bei PostNAS, da wird nächstes Jahr und auch dieses Jahr schon äh, natürlich die Geoinfodoc 7 irgendwie so ein bisschen äh, relevant werden. Das Ganze hat natürlich Auswirkungen auf PostNAS und die Hell alignments Wir haben den PostNAS-Import bereits äh, auf Geoinfodoc Geo 7.1 äh, anpassen lassen. Das war eine gemeinsame Beauftragung mit den Kollegen ähm, aus Hessen und dem Saarland. Und äh, wünschenswert wäre natürlich auch sowas wie eine tagesaktuelle Bereitstellung der Liegenschaftskarte. Das heißt, dass wir Differenz-Updates inklusive dem Post-Processing mit PostNAS durchführen könnten. Und das Ganze sollte möglichst auch wenig, weniger Zeit in Anspruch nehmen, sodass halt nur die Sachen äh, auch tatsächlich neu prozessiert werden im Post-Processing, die sich auch geändert haben. Wenn also jemand hier von den Zuhörerinnen und Zuhörern Interesse an einer Weiterentwicklung in die Richtung hat, äh, würden wir uns auch freuen, wenn wir da vielleicht irgendwie gemeinsam irgendwas beauftragen könnten. Beim Degree 3 gibt es direkt drei große Blöcke. Das ist einmal eine performance -Verbesserung des WMS-Renderings. Das lassen im Moment die Kollegen aus Brandenburg umsetzen. Wir haben die Umstellung von Java 8 auf Java 11 OpenJDK beauftragt. Das ist auch gerade aktuell in der Entwicklung. Und ähm, zu guter Letzt haben die Kollegen aus Bayern die Implementierung von Breutsch 8 angestoßen auch das wird in kürze umgesetzt und dann auch im degree landen die 3a-konformen, ein 3 3A konformer Alkis WFS äh, soll ebenfalls mit Degree 3 realisiert werden, da sind wir im Moment noch so ein bisschen in der Findungsphase, wie wir das genau machen, ähm, aber auch hier haben wir mit den Kollegen aus dem Saarland und äh, verschiedenen Kollegen aus den Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern bereits gesprochen, auch da ist Interesse da, aber auch hier nochmal der Aufruf, wenn da irgendein Interesse da ist, sind wir auch immer froh drüber, wenn wir da ähm, Unterstützung bekommen. Wie gesagt, wir müssen noch die Hale-Alignments auf Geoinfodoc 7 anpassen und ähm, was halt vielleicht auch noch aus IT-Sicherheitsaspekten noch ganz wichtig ist, ist die äh, Inbetriebnahme einer Web-Application-Firewall zusätzlich zum Grundschutz, den wir halt in unserem Rechenzentrum haben. Und naja, wie das so ist, es kommt noch garantiert ganz viel mehr. <lacht> Fazit, vielleicht ähm, gerade noch mal so drei Sätze dazu, wir haben hier ein sehr stabiles und zuverlässiges Gesamtsystem, das läuft jetzt seit 2015, äh, immer wieder mit Updates natürlich versorgt, immer wieder auf das neueste Betriebssystem gehoben, es ist eine tiefe Einarbeitung notwendig und man braucht auch Schulungen, also in allen Bereichen alles in die Tiefe zu können, ist glaube ich utopisch. Wir haben einen hohen Einsatz von eigenen Lösungen, das beschränkt sich allerdings hier in diesem Fall auf Shell- und SQL-Skripte und ähm, naja, außer den Hardwarekosten und wenn wir was weiterentwickeln lassen, ähm, entstehen halt auch keine Kosten im laufenden Betrieb, das ist natürlich sehr von Vorteil. Wir können skalieren, erweitern und Updates auf eigene Faust durchführen, das heißt, wir sind nicht von der Firma abhängig, wir sind nicht von Lizenzkosten abhängig, die sich irgendwie pro CPU oder pro RAM oder was auch immer berechnen. Und äh, wie eben schon gesagt, Kooperationen sind immer willkommen und wir würden uns da natürlich auch freuen, wenn wir dort äh, gemeinsam an Software äh, Weiterentwicklungen anstoßen könnten, die dann halt auch vielen, vielen anderen zugute kämen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ähm, hier nochmal die Kontaktdaten von mir. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Es kamen schon einige Fragen im Fragenbereich zusammen. Ihr könnt auch noch jetzt während der Fragen weitere reinstellen oder für die abstimmen. Am meisten Interesse bisher hat die Frage bekommen, sind eure Norbit Tools Open Source? Ja, also im Prinzip das, was die Firma Norbit äh, bereitstellt, das ist der Norbit Alkes Konverter. Der ist ähm, frei verfügbar, den kann man auf GitHub runterladen, ich glaube, den Link habe ich auch im Tagungsband drin, ansonsten findet man den eigentlich über eine Google-Suche sehr schnell, der ist umsonst. Okay. Das Einzige, was wahrscheinlich da nicht stehen wird, ist ähm, ein Tool, das sich Flurstückabschnittsverschneider nennt, damit werden halt die Flurstückabschnitte äh, berechnet, ähm, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob der irgendwo da hochgeladen ist. Okay, vielen Dank. Dann äh, kommen unter PostGIS materialisierte Views im Verfahren zum Einsatz. Ähm, ja, also im Endeffekt, wir haben viel probiert, wir haben mit Views gearbeitet, wir haben mit materialisierten Views gearbeitet. Ähm, zum Schluss sind es halt im Prinzip einfach ganz normale Tabellen, die wir äh, vorbereiten, die wir auch dann dort ähm, im Map-Server nutzen, auf die zugegriffen wird weil im Endeffekt, ob jetzt eine materialisierte View oder eine Tabelle, da haben wir keine großen Unterschiede mehr festgestellt. Also es ist keine echte View im Einsatz in den meisten Fällen, weil sonst müsste ich ja auch immer den Originaldatenbestand ja mitliefern und der ist im Zweifel deutlich größer als das, was ich über eine vorprozessierte Tabelle halt abbilden kann. Dann kam noch die Frage... Werden Importe aus Alkis etc. manuell vorgenommen oder gibt es eine Schnittstelle? Na gut, was heißt manuell vorgenommen. Also wir haben im Endeffekt den ähm, Norbit Alkis-Konverter, den wir per CronJob antriggern. Ähm, und das Ganze ist im Prinzip so, dass wir von äh, der Datenhaltungskomponente äh, irgendwann eine Paketlieferung bekommen in einem fest definierten Zeitraum. Das ist meist so Mitte des Monats. Und da prüft halt dann ein CronJob jede Stunde, ob er dort äh, Dateien zu findet, ist das der Fall, äh, spielt im Prinzip der norbit alkis Konverter diese Dateien ein, da ist noch eine kleine Prüfung, dass halt nicht der Import zwei-, drei-, oder viermal losläuft. Und äh, ja, das ist im Prinzip unser, unsere Schnittstelle, wenn man es so möchte, aber es ist eigentlich ein normaler CronJob, der ein Skript ausführt. Mhm. Äh, ist, diese ist dieses äh, System äh, Teil von Mr. Map? Nein. Also, Mr. Map äh, wird ja von den Kollegen äh, der GDI bei uns entwickelt. Das ist einmal gerade den Flur für mich rüber. Ähm, und Mr. Map ist ja im Prinzip eine Diensteverwaltung, eine Registry. Und äh, das, was wir hier im Prinzip haben, ist äh, im Prinzip ein Geodatenserver, der erstmal nichts anderes tut, als Dienste bereitzustellen: WMS und WFS. Die muss ich natürlich irgendwo verwalten können. Ich kann die einfach nur so raushauen und dann ist da eine URL, ähm, aber das, das ist dann halt die Aufgabe von Mr. Map. Also bei uns hört es im Prinzip an der Stelle auf, wo wir sagen, hier ist eine URL von einem WMS und einem WFS, viel Spaß, macht was damit und ob das dann in einem Geoportal registriert wird, ob das jemand direkt abruft über Internet, Intranet, ist total legal. Unser, unser Server macht im Prinzip ab dem Moment Schluss. Und was danach mit dem Dienst passiert, ist dann halt äh, zum Beispiel Sache von Mr. Map. Dann äh, kam da wohl eine Verständnisfrage noch. Was ist mit Vorlage Datenbank gemeint? Ah, äh, man kann ja im Prinzip in Postgres eine Datenbank äh, anlegen. Die ist leer. Da ist zum Beispiel das Schema drin. Da habe ich im Prinzip meine, meine Extensions einfach äh, drauf und ähm, die kann ich halt dann einfach über ähm, die Funktion, dass das halt als Vorlage genutzt werden soll, für eine neue Datenbank wieder aufrufen. Da muss ich nicht überall Create Extension, PostGIS und so weiter machen. Ähm, das ist manchmal ganz praktisch, wenn man einfach schon was Fertiges da liegen hat, was man einfach wieder reinladen kann und nutzen kann. Wie gesagt, da sind dann keine Daten drin, das ist halt wirklich nur das Grundgerüst, das Schema. Dass diese, das, diese Template 0 und Template 1 Datenbank die Post Genau. Die, die, nutz, die nennen wir halt einfach anders. Die heißt dann eben nicht Template 0 und 1, sondern die heißt dann irgendwie 3A-Template und Postgres-Template oder irgendwie sowas, damit man weiß, was ist denn das überhaupt. Ähm, ja, das ist eigentlich mit, mit Vorlage Datenbank gemeint. Mhm. Dann, äh, was ist die Schwierigkeit der Betriebssystemaktualisierungen in diesem System? Naja, was heißt Schwierigkeit? Also es ist äh, erstmal so, das System ist live, äh, sollte also irgendwo, sage ich mal, ein Datenbankproblem auftreten, während... Äh, das Updates, also was weiß ich, irgendwie stürzt mir die, der Server ab oder was auch immer irgendwas Schlimmes passiert, dann äh, fällt das natürlich sofort auf, weil dann halt einfach die Dienste stehen und da äh, ist natürlich so ein bisschen zu schauen, dass wir halt da, ähm, ja, wie so ein Wartungsfenster halt einführen, das haben wir halt jetzt gemacht wo wir halt auch vorher Snapshots erstellen lassen, sodass halt bei einem Update, wenn da wirklich was schief gehen sollte, was zu 99% der Fälle nicht passiert, aber das eine Prozent hat man schon mal gehabt, dann ist man froh, wenn man einen Snapshot hat, der man einfach wieder herstellen lassen kann von den Systemadministratoren, vom Rechenzentrum und dann ist man wieder raus aus der Nummer. Ein, ein Testsystem, auf dem ihr solche Sachen schon mal ausprobieren könnt. Was habt ihr da nicht im Betrieb? Oder? Das haben wir aus dem Grund äh, nicht im Betrieb, weil wir halt von jedem System zwei ihrer Art haben und hm. bei größeren Updates halt den einen äh, Server sozusagen immer aus dem Verkehr ziehen, dass der gar nicht live nach außen ist und der andere läuft halt dann eins zu eins noch weiter. Bei großen Sachen, also was weiß ich, wir machen Debian-System-Update von Debian 10 nach 11 oder irgendwie sowas. Da machen wir natürlich schon ein Testsystem Testsystem dran, wo man auch mal spielen kann. Und wenn man das System halt kaputt gemacht hat, dann ist es halt ein Testsystem. Aber bei, ich sag mal, den normalen Betriebssystem-Updates, die da tagtäglich kommen, da machen wir das nicht. Dann ist eine Frage, die ich jetzt selber nicht ganz verstehe. Ich lese sie einfach mal vor. Ist es perspektivisch geplant, nur auf Open-Source-Produkte umzusteigen. Tauscht ihr euch über euren Workflow und das Setup mit anderen Bundesländern aus? Also im Prinzip Open-Source ist eigentlich alles auf der Maschine. Ähm, da ist jetzt nichts dabei, was irgendwie Closed-Source ist. Ich kenne jetzt zwar die Lizenzen nicht alle auswendig von der Software, die da drauf läuft, aber da ist ähm, nichts drauf, was äh, Closed-Source wäre. Also, was wir halt versucht haben, auch rauszuwerfen, sind so Sachen wie ähm, Oracle. Also, die, die, die äh, das war halt eben nicht mehr mit dem Oracle Java da arbeiten, sondern halt eben mit dem Java OpenJDK. Das ist inzwischen ja sowieso die Standardimplementation. Genau. Genau. Ja. Dann kommt nochmal was zur Versionierung, aber diesmal die der Datensätze. Äh, hm. Wie versioniert ihr die? Nur die Änderungen an den Sätzen oder regelmäßig einfach eine ganze Spiegelung und sind die in eurem Setup, ähm, Moment, jetzt muss ich die Frage nochmal lesen, ähm, und sind in eurem Setup Tools, äh, mit denen ihr schnell eine DB mit underscore old abgleichen könnt? Ähm, also, Frage 1 oder Teil 1, ähm, wir versionieren die Datensätze schon, und zwar äh, bei den täglichen, täglich sich ändernden Datensätzen haben wir immer Zugriff auf die letzten drei Datensätze, weil es kann ja auch ein Wochenende dazwischen sein, ähm, bei den monatlich sich aktualisierenden ist es so, dass wir die immer die letzten drei Monate aufheben, und ähm, bei den anderen Datensätzen, die halt jetzt auf diesen Servern liegen, die die Datenbanken präsentieren. Also wir haben immer noch einen internen Server, das ist dieser PN1, den ich am Anfang vorgestellt habe, da halte ich im Prinzip die Daten äh, versioniert vor und in den Server, der die halt nach außen präsentiert, ist immer nur der vorherige Datensatz vorhanden. Sollte also im Prinzip etwas im vorherigen Datensatz auch kaputt sein, müsste ich im Prinzip erstmal den Dump anschmeißen vom PN1 auf die Datenbank-Server, die außen stehen, die halt nach außen abgeben. Das ist aber tatsächlich noch nie vorgekommen. Also der Unterstrich old hat mir eigentlich immer geholfen. Wir haben ein paar Diff-Funktionen ähm, uns in... Ähm, Postgres oder in SQL geschrieben, die halt eben Abgleiche fahren können, ähm, wobei im Prinzip meistens, wenn da halt irgendwas schief läuft, ähm, irgendwas im Bereich vom Dump schon schief gelaufen ist, was wir auch schon vorher abfangen. Also wir gucken, sind die Dumps zum Beispiel einnähernd gleich groß, ist eine größere Abweichung von über einem Prozent vorhanden, wird der Dump erst gar nicht eingespielt. Ähm, genau, und der zweite Teil der Frage war ja dann äh, gewesen, wo ähm, ihr euch mit anderen Bundesländern austauschen. An, genau, das war genau, das war oben noch von der Frage. Genau, das habe ich fast noch vergessen, eben zu beantworten. Ja, natürlich tauschen wir uns aus, denke ich, ist im Vortrag auch rausgekommen. Wir sind da im engen Kontakt mit den Kollegen aus Hessen, dem Saarland, äh, Nordrhein-Westfalen und ähm, ja, wir haben auch schon mit, mit, mit anderen Kolleginnen und Kollegen äh, uns ausgetauscht. Regionalverband Ruhr, da haben wir auch immer mal wieder Austausch mit und also das ist, denke ich mal, normal, dass man da miteinander spricht, hey, wie macht ihr das? Dann sind da wohl welche auch an eurem Austausch mit der Community oder so interessiert, da kam nämlich noch die Frage, seid ihr auf GitHub? Nein, tatsächlich sind wir nicht auf GitHub. Also es gibt ein ähm, Repository, das damals mit, ja, ich sag mal, Skripten von der Karte RP befüllt wurde. Das liegt aber, glaube ich, im Postnas trunk noch irgendwo. Ähm, wir sind tatsächlich mit unseren Sachen nicht auf GitHub, aber die Überlegung, dass wir halt ähm, da auch gewisse Sachen, die wir erstellt haben, ähm, mit anderen Teilen, steht im Raum, aber das ist halt im Moment nicht der Fall, dass wir da auf GitHub sind. Habt ihr eure Sachen irgendwo ähm, öffentlich verfügbar, oder? Nein, bisher nicht. Hm. Ähm, dann sehe ich ja gerade im Chat war noch, kam noch die Frage, äh, kann man die Kontaktdaten noch nachreichen? Ich weiß nicht, welche da genau gemeint waren. Das vielleicht kann das sich nochmal gerade der Johannes W. noch mal, nochmal präzisieren, welche Kontaktdaten, ob er die jetzt von mir meint oder von irgendwas anderem. Ja, ähm, zwei Fragen sind da noch, aber ich sehe, wir haben schon äh, fünf vor zwölf und um zwölf geht es ja weiter mit den Lightning Talks. Von dem her, denke ich, brechen wir hier das ab.